Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir uns liga Präsident Rosé gestellt. Und ja, wir stehen jetzt vor diesem Raum, wo sein Pokémon hier erschaffen wurde. Und ich habe den Namen... Ne, Quatsch, da mal gegen Rose gekämpft. Hier links für ein bisschen Aufzug nehmen, genau. Äh, Bobby, wie ist das, wie ich noch mal deiner... Geiger, Deiner, irgendwas. Äh, wie sieht's bei dir aus? Keine Ahnung. Äh, komm, sag mir mal, wie noch nochmal heißt. sehe? du stehst doch wahrscheinlich noch hier, oder? Ja. Wie heißt denn das Viech nochmal? mal äh, <lacht> gut, jedenfalls. Dieses Pokémon, das sie die finstere Nacht über gala gebracht hat, das ist jetzt ja auf dem Aufzug und wir gehen jetzt da rein und hopp, hopp, ich bin bereit. So kenne ich meine wahl Los, geben wir De leon retten. Nachher der kämpft ja gerade gegen das Ding. Und ja, dann gucken wir mal, wie das Ding aussieht. <lacht> Entschuldigung, das Ding aussieht und ja, das sieht schon krass aus. Okay. Entschuldigung sagt er etwa trotz aller gefahr kommen um mir zu helfen Wow, vielen dank da bin ich echt platt Hopp und dann ihr seid wirklich stark geworden aber keine sorge ich bin so gut wie fertig es war allerdings kein kinderspiel denn man äh, denn man kann hier seine pokémon nicht deiner maximieren ich vermute das hat irgendwas mit in deiner zu tun genau in deiner entschuldigung ich weiß nicht was los ist gerade aber glurak und meine andere Pokémon haben in deiner schon mal dort ordentlich zugesetzt jetzt muss ich nur noch mit einem Pokéball fangen jetzt muss ich es noch mit einem Pokéball fangen um es unter kontroll zu bringen nennen also aufgepasst champ time hyper wird das glaube ich nee, ein pokéball ja der fahrer leckst jetzt mal einen superwurf machen müssen ne? und jetzt gehen wir in den kampf in deiner los okay, aber ja dann versuchen wir mal level 60 ich mache mal Fußtritt. Ich weiß ja nicht, was für ein Typ du bist, aber Dache ja, nehme ich jetzt mal an. Ne? Ich habe mein Team noch ein bisschen umgestellt seit dem letzten Mal. Ich merke, hat viel schneller gewesen als irgendwie. Wir machen noch mal red Ich habe mein Team extra so vorbereitet, damit war weiß ich nicht, viel aushalten. Und das müssen wir auch, ne? So. Erstmal die Initiative gesenkt von dem Teil. So, ich habe Little Mary drin, Und zwar wegen Donnervilla. Ah, natürlich, ey. Das ist gerade ein sehr ungünstiger Zeitpunkt super er ruiniert jetzt irgendwie meine ganze strategie gerade hey, gibt es jetzt nicht so weil kasam ganz kannst auch donnerwelle und du bist um also dachimpuls geht jetzt nicht mehr voll die tech vom ok gerade im hintergrund hey, deiner max kanone was? ja ich nehme mal ein paar drachen ne? ne, ne, ne. ich nehme mal an das wird das ding nicht töten ne? müsste unlicht und drache sein ne? um viermal effektiv zu werden soll ja es kommen versuchen wir mal die Ist neutral bist du feuer dache feuer oder irgendwie so vielleicht sein aber gut dann kann ich wenigstens angreifen ohne kaputt zu machen das flammenwurf was Flammenwurf du hast Giftstreich und nee okay da ist Flora kann ich auch nicht reinpacken Raptor okay ja irgendwas stimmt mit meinem Controller nicht schlangen hatte ich auch noch ich habe nicht so viele beleber merke ich gerade also mein gott lese einfach nichts bringt okay ich muss ein bälle werfen habe ich so für. ich kann keinen ball werfen muss ich erledigen Sagt das doch, ey boah. glaube ich. Wenn du Feuer bist, bist nicht Feuer. und bist zurückgeschreckt. Ha, super. Ja, ist nicht sehr effektiv, aber ja gut. Boah. Wir können so viele Sachen auf einmal schief laufen. Die ab Gut. black komm. kommen den kaputt äh, Frage sturzflug ja das ist ein mächtiger angriff Geh kaputt dadurch nein bitte nicht flammenbock danke ja das ist eigentlich nicht schlecht mit sturzflug war ich jetzt kein risiko ein das war okay mussten wir nicht fangen Wer jetzt größer, wird jetzt größer, ne? final boss irgendwie atmosphäre angenommen oder ist ein dingens ein wie nennt man das war was für ein kloster schaue ich allein nicht da kämpfen wir gemeinsam das wie eine naturzone wieder man das noch mal ist schon da damals auch muss ich den so fangen dann nee ich mache mal Sprungfeder. Was? Was zum? Ich kann keine Attacke einsetzen. Warum nicht? Stimmt ja, wir haben noch im Sturmwald ein Schwert und ein Schild gefunden. Äh, ich kann aber kein Items einsetzen, also... Ich habe mal weiter mit Angreifen. Daniel, nimm das Schwert war alt und rostig, aber dafür für irgendwas muss es ja gut sein alles klar Das sind die Pokémon auf dem Cover. Was passiert jetzt? Okay. Mein Schwert. er Macht. Das Schwert und des Schildes. was Also ich habe mir auf uns gegangen jetzt. Die Musik schon. was was? schwer von Sack hier an wirkt. Wacker Schild von Semasanta Santa wirkt. center Okay. Oh, die sind jetzt auf unsere Seite. Cool. mich erstmal aus diesem kampf so ganz nebenbei die tun uns ja voll voll waffen und so da ist schneller als nicht so links gegangen ne? ich glaube bisher ich paralysiert aber paralyse bringt eigentlich gar nicht so jetzt wo ich darüber nachdenke diesen tiger kämpfen dann sagt ja nun da können wir wieder attacken einsetzen jetzt hier ist richtig los gigantenheb Gigantischen Stoß. Awesome. Und dünner Brand. Oh Gott. schon unten ja ich glaube du hast dein ding jetzt selber kaputt wenn das weitergeht okay die sonne scheint also feuerball aus wie giga steht aus fest ja schon irgendwie epic her hat bei legendären machen hier die meiste arbeit war ja irgendwie klar sind halt legendäre. Oh Gott! Der erste, ja drauf geht ist natürlich Ein Starter aus oder irgendwie so was? dann mal Feuerball ab, natürlich nichts. Lachs, ja schon besser. Schön, schöner Kamerafahrt gerade. Die beiden legendären. giganten irgendwie gar nicht an den kampf hier beteiligen habe ich auch sie noch alle voll ist der Sinn der sache die hat hier machen die könnten wir überhaupt nicht kämpfen mit staatsbehandlungen und so gibt es so Komm ja schon Eine Runde, dann müssen weg. Vielleicht schaut zur Hop Mit stärke Nein. Ich sagen... oder hat der Zwinger, Jetzt setzt du ja ein, ehrlich. Das Ding ist noch ein Schlag entfernt. Ach, der hat... Ach, die haben wahrscheinlich gerade keine wie übrig wegen der Zwinger, Macht Sinn. Ja, ja ja ich krieg den letzten schlag glaube ich aber jetzt irgendwie überlebt ja hat einer wand auf jeden fall da eine ist gefallen ist deiner hopp jetzt komme ich um letzter schlag jetzt an ihre dir in deiner los ich kann auch nicht mal nicht fangen okay Pokéball. macht nicht groß und gib mir dieses pokémon schon sagen. Hoho. bleibt auch damit, <lacht> Mitte. Hintergrund ist noch was runtergefallen, ne? Ja, und wieder ab. Okay. So weit das Ding jetzt mehr, oder? Ich weiß nicht. Drei Tage später. Oh. wie bitte Herr rose hat sich tatsächlich gestellt sachen gibt es das hätte ich nicht erwartet ich schon was bleibt ihm auch anders übrig jetzt ganze chaos geht allein auf seine kappe er war schließlich der der dann aus erweckt hat wo ich habe geschlafen wie ein kleinstein seit diesem tag gehen alle über nichts anderes ich bin so froh dass es ein das alles gut ausgegangen ist die Hilfe von Santa und Sakian hätten wir in deiner Los nie besiegen können. Nur De leon scheint die Sache schon wieder völlig vergessen zu haben. Behindert jetzt alles um das Champ-Match gegen dich, das er heute nachholen will. Das, obwohl er so schwer verletzt wurde, dass er sogar das Bewusstsein verloren hat. Von was, vom Bällewerfen? Aber andererseits kann ich ihn schon verstehen. Ich bin schon ganz hibbelig vor Vorfreude, euch gegeneinander kämpfen zu sehen. Der Kampf findet natürlich im score statt. Wo auch sonst. Auf geht's. Okay, und das Ding ist jetzt irgendwie nicht. Ja, ich habe da sogar mein Dinge der sind auch ja Giftrache. neben der Kern seinen Brustkopf die Energie absorbiert, die aus Boden der Galaxie und stimmt, wird es aktiv habe ich. Halt Stahl Kampfstahl, wäre jetzt nicht der Typ gewesen, den ich jetzt eingeschätzt hatte. Bei dem Ding aber okay, so abwesen ist natürlich wieder das wichtigste Sind ne? spezialangriff hoch und spezialverteidigung runter. Hm. Ich hoffe, man kann wieder so in welchem Spiel war hat so ab Ability. Dinger hier so Kapseln kaufen irgendwie mit äh, so Kampfpunkte oder irgendwie sowas, damit man irgendwie die Wesen ändern kann. Und das hätte ich doch gerne, ne? Weil das Wesen ist ein bisschen kacke. Dann wäre vielleicht wahrscheinlich hier mäßig am besten gewesen, nehme ich an, ne? Aber egal, gut muss ich halt so akzeptieren das ist ja gut ich würde sagen wir gehen jetzt noch mal kurz zum und wir werden ja wohl jetzt wahrscheinlich in den kampf reingezogen werden oder so was steht da Challenger Daniel, ist scheint halt an ist zeit für das finale Boah. manchmal auch zum stadion beim nächsten part würde ich sagen kommt dann endlich der kampf auf dem war schon vom anfang an hier gefiebert haben ne mal schauen wer weiß jetzt ja noch irgendwas hier das die entscheidung rück näher ich bin so aufgeregt war ich beide an lasst euch nicht unterkriegen das nicht anfeuern starke und die sieg war der allerbeste dann hier. ich ein autogramm ja aber natürlich und auch nicht Okay, dann würde ich aber sagen, ich bin dem Part hier. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich den letzten Kampf hier abschließen gegen Delion. Und ja, wenn ich mir die anderen Kämpfe vorher anschauen, angeschaut habe, dann ja, wird der Kampf vielleicht nicht so einfach, nehme ich jetzt mal an. Ne? Also ja, gut, dann würde ich aber sagen, schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr haltet, das doch wieder ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. So, da der Kampf gegen los ja jetzt nicht so lange gedauert hat und ich nur so zehn Minuten eigentlich übrig habe, habe ich mir gedacht, ich tue jetzt noch ein paar Pokémon entwickeln in diesen paar Minuten. Und zwar, wir haben hier drei Pokémon, die ich neu entwickeln kann, weil mich stört ein bisschen, ich habe jetzt 326 Pokémon, ne, und äh, ich, äh, ja, guck hier alles noch gefunden. Ich will schon. Eine Schöne Zahl haben, ne. Also, ja, deswegen, du wart mal auf 330 hochrunden, das sollten wir eigentlich schaffen. So, dir muss ich jetzt einen Stein geben, damit du dich in eins meiner Lieblings-Pokémon entwickelst. da ja, komm, wo bist du? Da, Funkelstein. Haben wir so ein mini Fangpart noch, mehr oder weniger egal, passt ja noch so, der Zeit her, würde ich sagen. Wir ja, haben einen Frost dj Schön. Das ist das ein gram einer Freundin, die auf den stehbedeckten Bergen umgekommen ist? Am liebsten ist es vorne sie. Ja, und ja, diese Backstory kannte ich, diese creepy Backstory. Okay. So, dann nehmen wir hier Mullung und zum glück habe ich ja viele so erfahrungsdinger ich habe diese dynamax kämpfe ja hin und wieder mal gemacht in der naturzone und ja da kriegst du halt eine menge von diesen dingen an sind gar nicht so schwer eigentlich also mit meinem jäger an erster stelle war das relativ einfach sogar aber ja kriegst eine menge klamotten davon so erfahrungsbonbons und so mir angewöhnt, einige von denen zum nutzen, immer um Pokémon hoch zu leveln. Am Vierer, ja, beschleunigt die Sache halt ein bisschen. Es existieren nur weibliche Exemplare, sie stoßen pheromongas aus, mit denen sie männlich Mullung hörig machen. Auf feuerpeitsche, Feuerpeitsche, aber Elder Scrolls weiter steckt sie dabei ist ganz schön stark. Danke. Gott. Und jetzt haben wir, äh, das ist nicht aktualisiert. Wir haben jetzt 28. Ich würde sagen, wir geben jetzt noch Togepi, Ein bisschen Erfahrungspunkte, noch mehr. Noch mehr. Und wo muss sich eigentlich auch entwickeln? Gott. Der Loot entwickelt sich. Was geschah? Die schön, aber wir sind noch nicht fertig. Man sagt, es zeige sich nur. Gutherzigen und einfühlsam Menschen und beschildert sie dann mit Freude. Da gehört, ich bin gutherzig. So, dann gehen wir als nächstes Leuchtstein. Leuchtstein entfernen, das Ding noch mal. Es zeigt sich nie an Orten, wo Streit und Zwietracht herrscht. In letzter Zeit wird es kaum noch gesehen. Also und sonst, sonst hat irgendeine Nachricht hier vermitteln oder was? sonst Pokémon damit sagen? So, jetzt haben wir 330 Pokémon. Das sieht doch schon viel besser aus, ne? Ich weiß ja nicht ob man irgendwie eine Ruhmeshalle und so dann angezeigt wird für Spielzeit man hat für Pokémon man zu dem Zeitpunkt hat oder so ja also wenn dann soll das schon schön aussehen so gut außerdem hat wir jetzt Zeit also also ja ich sagen das war's dann erneut mit diesem Part und ich sage wir sehen uns dann in der nächsten Folge wo man dann endlich gegen Delion hoffentlich kämpfen also hoffentlich ich hoffe es ich hoffe nicht da kommen jetzt noch mal zwei drei Leute oder so dazwischen so, jedenfalls, danke fürs Zuschauen. hinterlassen Like, ein Abo, ein Kommentar. Schon wieder, tschüss.